Ich liege allein, allein, allein in meinem Bett, ganz allein, niemand hier, meine ganze Wohnung ist leer, und das ist gut so, <lacht> ja, es ist immer mal schön, allein zu sein, und ich glaube, viele von uns, viele von euch, viele von mir sind oft nicht so sehr alleine, und ähm, dauernd überladen von Input von anderen Menschen, von Kommunikation, die teilweise aufgezwungen vielleicht sein mag, vielleicht auch nicht, vielleicht freiwillig, vielleicht halb freiwillig, vielleicht meinen wir dauernd kommunizieren zu wollen, zu müssen und zu tun und merken gar nicht, wie... Äh, unser gehirn ist mit ja nicht nur kommunikation sondern auch einfach mit input den wir auf alle möglichen art und weisen bekommen und so richtigen richtigen rückzug den, den gönnen wir uns selten oder verschaffen wir uns selten ähm, ja, beziehungsweise ich versuche da regelmäßig für zu sorgen oder ich, ich sorge dafür auch regelmäßig. Und bin äh, der Meinung, dass es unglaublich essentiell und wichtig ist, für sich selber Ruhezeiten zu haben, um sich selber auszuprobieren, um Abstand von einem zu gewinnen, vom Alltag, um Sachen zu verarbeiten, um sich auszudoben, um bescheuert, verrückt und irgendwas zu sein, worauf man möchte, ohne dass jemand zuguckt, ohne dass jemand einen verurteilt, beurteilt, äh, beobachtet, äh, irgendetwas dazu sagt, einfach für uns allein sein können und ähm, uns, uns ausprobieren können. Ich denke, es ist unglaublich, unglaublich essentiell, dass wir lernen, Frei, frei zu fühlen, ja, vielleicht frei zu fühlen. Was ist eigentlich frei fühlen? Ist das ist so eine Sache. Ich glaube, dass sich frei fühlen ist, wenn man so ist, wie wenn man alleine ist. Und dass es meiner Meinung nach erstrebenswert ist, sich in Gegenwart anderer Menschen so zu verhalten, wie wenn man alleine wäre und ähm, das heißt nicht zwangsläufig, dass man in Gegenwart anderer popeln muss oder sich in der Poritze kratzt oder nein, das sollte man auch so nicht tun, aber wer Bock drauf hat ähm, genau äh, ja und man einfach auskauen, ausprobieren abschalten zur Ruhe kommen, sich selber beobachten, seinen eigenen Gedanken beobachten, seinen Körper beobachten, die Muskulatur beobachten, wie bewegen wir uns, wie bewegst du dich, ihr, euch, ich, mich, die Welt, sich, die Zeit, die sich. wie sehen eigentlich die Dinge aus, die ich jeden Tag sehe? Wie sieht mein sehe ich überhaupt noch die Gegenstände, die ich so täglich um mich rum habe oder ist das schon alles in meinem Kopf und ich nehme die gar nicht mehr richtig wahr, was die eigentlich sind? Und ja, es ist alles so noch alles in unserem Kopf schon so eingespult, dass wir die Realität, wie sie eigentlich ist, schon Oft nicht mehr wahrnehmen wollen und äh, so in diesem Gedankenstrudel gefangen sind und dieser Abstand zwischendrin ist unglaublich befreiend. Und ich glaube, jeder sollte sich Auszeiten für sich selber nehmen und. Wenn es nur ein paar Minuten für den Tag sind, wenn es kurz vorm Einschlafen, und kurz nach dem Aufstehen ist, wenn wir einfach mal zehn Minuten für uns haben und komplett allein zu sein. Wenn es mehr ist, ist es toll. Wenn es eine Stunde mehrere Stunden sind, ist es wunderbar. Wenn, es, wenn ihr es hinkriegt, eine ganze Woche für euch alleine zu ist es ein noch viel toller oder vielleicht noch viel länger. Macht einen Urlaub alleine, verreist alleine, scheißt darauf, dass andere denken, das ist komisch alleine wegzufahren, irgendwas alleine zu unternehmen. Geht alleine abends weg, macht was alleine, probiert euch aus, alleine irgendwas zu unternehmen. Kann so toll sein, man muss nicht irgendjemand sagen, oh ich muss jetzt mal pinkeln gehen, ich muss jetzt mal irgendwas machen, sondern äh, man macht einfach, worauf man Bock hat, ohne auf irgendjemanden eine Rücksicht nehmen zu müssen. Ja, und das ähm, heißt ja nicht, dass man, dass man dadurch irgendwie egoistisch sein soll oder irgendwas. Na, temporär in der Phase des Alleinseins durchaus, aber der, das Resultat daraus ist in der Regel ähm, viel mehr Freude und Energie wieder für andere Menschen zu haben, wenn man dann in Kommunikation mit anderen Leuten tritt. wenn man diesen Abstand wieder gewonnen hat zwischendrin und wieder frisch, und unbefangen an Dinge herangehen kann. Peace.